Herzlich Willkommen in der Teilbibliothek 5 der Universität Bamberg. Unsere Bibliothek befindet sich im Gebäude am Kranen und zwar auf der rechten Seite. Wie auch in den anderen Bibliotheken gilt in Corona-Zeiten Maskenpflicht. Außerdem soll der Abstamm von 1,50 m gewahrt und die Hände desinfiziert werden. Im Eingangsbereich der Bibliothek befinden sich die Schließfächer, denn es darf nicht alles, was man dabei hat, mit hineingenommen werden. Eingesperrt werden müssen Jacken und Taschen sowie Essen. Für Studierende stehen dafür Chipkarten-Schließfächer zur Verfügung, die vor erster Benutzung, wie hier beschrieben, an den Terminals aktiviert werden müssen. Die Schließfächer selbst öffnet und schließt man, indem man mit dem Studentenausweis den grauen Sensor drückt. Getränke in verschließbaren Gefäßen, Laptops, Stifte etc. können Sie in einem der bereitstehenden Körbe packen und mit in die Bibliothek nehmen. Was findet man denn überhaupt alles in der Teilbibliothek 5? Hier ist die Literatur zu den Geschichts- und Geowissenschaften untergebracht. Das Erdgeschoss mit der Geografie schauen wir uns gleich selbst an. Im ersten Stock befinden sich die Fächer Geschichte und Archäologie. Im zweiten Stock europäische Ethnologie und Volkskunde, klassische Archäologie, Kunstgeschichte, Denkmalpflege und allgemeine Nachschlagewerke. Wie die Bezeichnung Teilbibliothek schon andeutet, ist das nicht die Literatur zu allem, was an der Uni gelehrt wird. Es gibt insgesamt sechs Teilbibliotheken mit verschiedenen Fächerschwerpunkten, die gemeinsam mit der Staatsbibliothek einen Ausleihverbund bilden. Das heißt, Bücher aus all diesen Bibliotheken können beispielsweise in die TB5 zur Ausleihe bestellt werden. Hat man das gemacht, so findet man die Bücher in den Selbstabholregalen. Sortiert ist hier alles nach den letzten sechs Ziffern der Bibliotheksnummer, die auf der Rückseite des Studierendenausweises zu finden ist. Gleich im Anschluss steht die Lehrbuchsammlung für alle Fächer aus der TB5. Hier gibt es mehrere Exemplare der Grundlagenwerke, die für das Studium oft verwendet und gebraucht werden. Gekennzeichnet ist das durch die gelben Aufkleber auf den Büchern. Möchten Sie in der Bibliothek arbeiten, so stehen Ihnen in diesem Raum pc clients zur Verfügung. Zur Anmeldung brauchen Sie Ihre BA-Kennung. Neben Recherchen im Katalog, in Datenbanken und im Internet können Sie hier auch unsere elektronischen Bücher lesen, von denen es über eine Million an der Universitätsbibliothek gibt. Die gedruckten Bücher hier in der Bibliothek sind systematisch nach Fächern und Themen aufgestellt, hier beispielsweise die Literatur zur Geografie. Darin stehen verleihbare und nicht verleihbare Bücher gemischt. Erkennbar ist es an den Aufklebern. Weiß bedeutet, dass die Bücher vier Wochen ausleihbar sind und verlängerbar, wenn sie nicht vorgemerkt sind. Rot bedeutet, dass Sie nur zum Kopieren und zur Nacht- und Wochenendausleihe zur Verfügung stehen. In dieser Bibliothek gibt es auch sehr schöne Arbeitsplätze mit Blick auf das Wasser. Möchten Sie hier mit Ihren eigenen Geräten arbeiten, steht Ihnen ein freies WLAN namens e zur Verfügung. In jedem Stockwerk befindet sich neben der Literatur zu einem Fach auch die dazugehörigen Semesterapparate. Das ist Literatur für bestimmte Lehrveranstaltungen. Damit alle darauf zugreifen können, sind diese Bücher nicht ausleihbar. Wir können in unserem Haus nur ca. 70.000 Bücher aufstellen, uns gehört aber über eine Viertel Millionen. In der UB insgesamt gibt es über 1,6 Millionen Medien. Unsere kompletten Bestände finden Sie deshalb nur im Katalog, Sie können online recherchieren und bestellen. Möchten Sie Bücher entleihen, so können Sie das selbst an den sogenannten Selbstverbuchern. Dafür benötigen Sie Ihren Studierendenausweis und das Passwort Ihres Bibliothekskontos. Möchten Sie einzelne Buchseiten scannen oder kopieren, so ist das in dieser Ecke möglich. Keine Sorge, nach diesem kurzen Rundgang erwartet niemand, dass Sie sich schon perfekt mit allem auskennen. Dafür haben wir noch weitere Schulungen, Erklärfilme und Infomaterialien im VC und auf der Homepage vorbereitet. Und wenn Sie Fragen haben, stehen wir immer für Sie bereit. Wenden Sie sich an uns hier an der Theke in der Teilbibliothek, schreiben Sie uns eine E-Mail oder chatten Sie mit uns. Wir freuen uns schon, Sie persönlich an der Theke willkommen heißen zu können und wünschen Ihnen einen guten Start ins Studium.